ich habe ein Paket bekommen, das mache ich mal gerade auf, und zwar ist es das Passaround messer und jetzt habe ich es von Knife is Knife bekommen, also das ist von dem Stefan, 1, 2, 3, 3, 2, 1 Ich mache es mal schnell rein Eine Riederscheide. Aha, okay. Und da ist das Dieses toll aussehende Ding von Manly darf ich nämlich jetzt mal testen. Ah oh yes. Das hat der Dirk Wanger von Messer Co. zur Verfügung gestellt. Und um dieses Teil geht es. Feine Angelegenheit. Feuerstahl ist dabei, der ein paar Mal angeritzt worden ist. Ich werde das testen. Und. Dann werdet ihr mehr von mir sehen. Und tschüss.